Herzlich Willkommen bei den ProGamers. Heute stellen wir euch das Spiel Job Simulator vor. Neben mir haben wir einen speziellen Gast. Würdest du dich kurz vorstellen? Hi, ich bin Simon. Ich freue mich hier zu sein. Würdest du uns das Spiel denn kurz vorstellen? Ja, wie du schon gesagt hast, das ist das Spiel Job Simulator. Der Name sagt ziemlich viel zum Spiel. Es geht darum, dass du einen Job meistern musst. Welche Jobs gibt es denn und wo spielen die denn ab? Es gibt genau vier Jobs. Es gibt einen Koch, es gibt einen Büroarbeiter, es gibt einen Einzelhandelverkäufer und es gibt einen Automechaniker. So, der Koch arbeitet im Restaurant, der Einzelhandelverkäufer in einem kleinen Supermarkt, der Automechaniker in der Garage und der Büroarbeiter in einem riesigen Büro. Äh, was für Charaktere gibt es denn in diesem Spiel? Also von den Charakteren muss ich sagen, dass ich es sehr schade finde. Es sind wie gesagt nur diese fliegenden Monitore. Ja, die haben... Nicht mein Körper, die, das sind einfach nur schwebende Monitore von den 90ern. Haben die Spieleentwickler denn irgendwelche E-Stacks oder Mods eingebaut? Ja, sie haben tatsächlich E-Stacks und Mods eingebaut. Es gibt zwei E-Stacks, von denen ich weiß. Es gibt einmal einen Overwatch e stack wo du im Büro mit Tackern bewaffnet ähm, Overwatch-Monitore abschießt. Und es gibt einen Killer e stack wo du ähm, in einem Badezimmer eine blutige Monitorleiche findest und einen dreckigen fliegenden Monitor daneben. Es gibt noch ähm, die Mods, das ist einmal der Bouncy Mod, da springen dir die Gegenstände weg wie bei allen Flummi. Und es gibt eine Gravity Mod, wo dir die Gegenstände wegfliegen wie bei der ISS. Weißt du, ob Alchemie Labs, also die Entwickler von Job Simulator, ein anderes Spiel schon rausgebracht haben oder eventuell ein Spiel rausbringen? Ja, in der Tat, sie haben schon ein Spiel entwickelt, das hieß And Virtual Reality. Es geht darum, dass du ein Morty bist, wer die Serie Rick and Morty kennt, und äh, Rick bei ein paar Gefälligkeiten helfen muss. Sie haben in Zukunft aber auch ein Spiel in Planung, das heißt Vacation Simulator. Es geht darum, dass du Urlaub machst. Ein schönes Feature ist, dass du deinen eigenen Charakter erstellen kannst. Von einer Skala von 1 bis 5, wie viel würdest du denn geben? Ich würde dem Spiel 4 Sterne geben. Dafür, dass es eins der ersten vr spiele auf der Playstation ist, Fand ich es schon sehr gut, aber es hatte einige Fehler, wie zum Beispiel, dass man durch Wände laufen konnte. Das fand ich sehr schade dafür, dass es eigentlich ein so tolles Spiel ist. Das war es leider mit dem Video. Trotzdem hoffen wir, es hat euch gefallen. Bitte abonniert den Kanal und lasst eine Bewertung da. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao.